Chris? Chris? Andi? Andi? Hat irgendwer Andi gesehen? Andi? Du warst weg! Wo warst du? Wo warst du? Ich habe mich versteckt, mein Sohn. Du hast dich versteckt? Ja. Mmh, was könnten wir denn heute dann spielen? Uh. Wir spielen heute das gute alte Verstecken, aber anders. Ich komme! Verstehst du, ich komme? <lacht> Finde ich richtig gut. Und zwar haben wir uns eine großartige Version, bzw. einen Remix von Verstecken überlegt. Einer von uns beiden geht jetzt raus und der andere muss erraten, wer nicht mehr im Raum ist. Schnick, <lacht> schnack, schnuck. Ha! Okay, los geht's. 7, 8, 9, ich komme! Chris ist raus! Mano! <lacht> Fuck, meine Serie ist gerissen! Scheiße! <lacht> Woher wusstest du das? Du hast geguckt, du hast nämlich so gemacht. Nein, nein, nein. Kannst du auf dem Video gucken? Guck uns einfach, guck dir mal an. Hast du wirklich Folge. nicht geschummelt? Ich, ich habe nicht geschummelt. Ich habe einfach mein messerscharfen Verstand kombiniert. Hab gesagt, du bist raus. Und war richtig. Ja, da hast du gewonnen. Alter, better luck next time, wa? Ja, danke schön. Serie gerissen, schade, aber beim nächsten Mal bin ich wieder am Start und damit uns das nicht nochmal passiert, was uns heute passiert ist, habt äh, ihr mein, die, mein grandioser äh, Sieg dein grandioser Sieg. Habt ihr die Macht äh, hier drunter zu kommentieren, was wir demnächst mal spielen sollten Beziehungsweise, wir haben sogar schon einige Vorschläge gekriegt und wir haben uns auf ein Spiel ähm, also ja, wir haben wie heißt das Never Have Ever? Never Have Ever. Never have ever. Ja. Wir würden gerne Never Have Ever spielen, ähm, ja. äh, quasi ich habe noch niemals Dazu brauchen wir bei euch. Ihr müsst hier drunter unter dem Video Fragen schreiben, die wir dann gegenseitig beantworten sollten mit so einem Schild, wo dann draufsteht, habe ich schon mal oder habe ich noch nie. Ähm, also quasi so Fragen wie, ähm, hast du schon mal? Nein, ich habe noch nie, so muss man anfangen. Also ich habe noch nie ähm, gepopelt. Dann würde ich jetzt den Schild, das Schild hochhalten, habe ich noch nie. Habe ich. So könnt ihr eine Menge über uns erfahren, das heißt, ihr habt die Macht, kommentiert hier drunter. Ja, grandios, oder? Hat euch das Video gefallen, dann gibt uns doch ein Like und ähm, abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke für ständige Benachrichtigungen, wenn wir unseren Content hier raushauen. Und ähm, unterstützt uns auch auf Patreon. Vielleicht ist auch eine extra Runde Verstecken da mal dabei oder so. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, schaut einfach mal nach. Da gibt es aber auch eine Menge mehr und äh, das wird euch da sehr viel Spaß machen. In dem Sinne schmeißt nicht die Fuffis durch den Club, sondern schmeißt unser Video durch Twitter und Facebook und wo es das überall gibt. Uh! Stark, ne? Und wir verabschieden uns mit den wunderschönen Worten, die wir diesmal gemeinsam sagen. Shine, Shine on! on.